Hier sehen wir einen CD4046-Facelock-Loop-PLL-Chip angeschlossen an eine geregelte Spannungsquelle mit 3,3 Volt. Ein Widerstand ist angeschlossen, bzw. mehrere äh, in Reihe, die insgesamt etwa 200 Kiloohm Widerstand haben und ein Kondensator mit 47 Pico-Fahrrad. Am Ausgang ist ein Oszilloskop angeschlossen. An dem sieht man eine Rechteckspannung mit ungefähr 100 kHz. wenn man einen Kontakt des Kondensators berührt, ändert sich äh, dessen Kapazität und entsprechend auch die Frequenz der Rechteckspannung